Wenn ich mich für ein Projekt entscheiden würde, wäre das ein sehr, sehr großes und sehr teures Partizipationsprojekt. Weil ich denke, dass der Ansatz von Partizipation und vor allem und auch mit digitalen Medien über die Grenzen hinaus sehr viel an Wirkungskraft haben kann, auf der politischen Ebene, Wirkungsebene sozusagen auch, aber auch auf der einzelnen individuellen Ebene des Menschen sozusagen, deswegen wäre das meine Wahl.